Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Hast du Fragen zur Teleson, dann bist du in diesem Video genau richtig. Mein Name ist Oliver Schirmer. Ich freue mich sehr dass du dieses video eingeschalten hast und vielleicht denkst du gerade ja über eine zusammenarbeit mit der Tele so nach hast aber bevor du anfängst noch so ein paar fragezeichen im kopf die du gern vorher geklärt haben möchtest dann äh, möchte ich dir jetzt nicht hier alle ja fragen beantworten sondern ich möchte dir ganz einfach zeigen wo du ja die antworten auf deine fragen findest und zwar bin ich äh, ja die letzten tage mal zu so meinen notizen durchgegangen und habe mal äh, ja so die fragen zusammengetragen die ja die mir so im laufe der zeit immer und Immer wieder gestellt wurden und die äh, auch Teampartnern immer wieder gestellt werden und habe die einfach mal so ein bisschen zusammengefasst und habe meine Antworten äh, dann dementsprechend ja zum Besten gegeben. Und wenn noch Fragen offen sein sollten, ja, auf dieser Seite, dann hast du auch dort die Möglichkeit, ja, unterhalb des Videos äh, deine Fragen in der Kommentarfunktion einfach zu schreiben und ich werde die dann natürlich dort beantworten. Und deswegen werde ich dir ja unterhalb des Videos dann auch den Link zu dieser Seite zur Verfügung stellen dass du einfach und schnell ja, zu der Webseite kommst und dort deine Fragen dementsprechend äh, ja, beantwortet werden. Ähm, ja, als Beispiel für Fragen, die sehr, sehr häufig kommen, ist zum Beispiel, wo finde ich die Teleson-Präsentation? Wer oder was ist die Teleson eigentlich? Wie sind die Verdienstmöglichkeiten? Wie, ist der, wie funktioniert der Vergütungsplan? Wie sind die Aufstiegsmöglichkeiten? Wie ist der Karriereplan? Und ähm, da findest du natürlich dann auch äh, unter anderem die Antworten eben auf diese Fragen und ich weiß, dass gerade in der aktuellen Zeit ja viele Menschen neu über ihre beruflichen Perspektiven nachdenken. Und spätestens seit der Corona-Pandemie ist auch mittlerweile jedem klar geworden, dass man sich im Prinzip auf nichts mehr verlassen kann, außer auf das, was man selbst in der Hand hat. Und deswegen denken, wie gesagt, viele Menschen halt neu darüber nach, wie es mit ihrer beruflichen ja, Perspektive dann die nächsten Jahre und Jahrzehnte weitergehen soll. Und ich weiß, dass viele ähm, ja, unter diesen Menschen sind, die aber auch gar keine Zeit oder keine Lust mehr auf Experimente haben und da ist die Teleson ja äh, eine klasse Option, wenn nicht sogar die Option, ja. Warum? Der Energiemarkt ist, wenn du so willst, der sichere Hafen und die Teleson ist in diesem Hafen ja das größte Schiff, was äh, dort vor Anker liegt, ähm, mit dem mit der besten IT ausgestattet, die man haben kann. Und ähm, dementsprechend solltest du, wenn du jetzt ähm, ja dich für eine Zusammenarbeit interessierst, unbedingt auf diese Seite gehen, dir Deine, deine Antworten dort abholen und dann für dich einfach eine Entscheidung treffen, ja. Also, wenn du wissen willst, wie du mit uns zusammenarbeiten kannst, findest du alles dann auf dieser Seite. Ähm, ich würde mich freuen, ähm, wenn du ja diesem Video einen Daumen hoch gibst, wenn du äh, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß ja nie, für wen das interessant äh, sein kann, ja. Und ich hoffe natürlich, wie immer, dass ich dir damit äh, weiterhelfen konnte. Ich wünsche dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten ja, Video wiedersehen. Und ja, wenn ich dich in der teleson familie willkommen heißen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.